Also, ein schlechte Film ist zum Ersten schlechter Schauspieler, schlechte Geschichte, schlechte Inszenierung, schlechte Licht. Alles was man schlecht finden kann in einem Film, am meisten die Folgen. Also ein Film macht einen Erfolg und dann macht er dazu Folge dazu. Und ich bin immer enttäuscht von, von der Folge von einem Film, die erster Teil gut war und danach schlecht sind, nicht gut gegangen. Weil der Gedanke hinterher ist nur um Personen mehr zum Profit und nicht die Charaktere zum weiterentwickeln. Oder, oder anderen schlechte Filme sind die Comics-Adaptationen im Kino. Ich komme aus Frankreich und wir haben eine große Comics-Kultur. Und das funktioniert leider, die Verfilmung von, von Comics im Kino nicht so gut als der, der comic zum zum lesen. Als Killer kokoli ich weiß nicht, ob sie das ging. Aber es ist schlecht, aber das ist so schlecht gemacht, man muss nur lachen. Das ist so wie dieser Film, die nach äh, dem, dem Film von Spielberg mit äh, Joes, mit äh, dem Eier. und mir haben alle andere Filme gemacht mit. Einmal eine Anaconda und, und das gibt es einen Film als Killer Krokodil und das ist super schlecht gemacht weil es eine Szene, die einfach großartig ist wo ein braunes Mädchen, und schuldige Mädchen ist neben dem, dem Fluss, wo der böse Krokodil ist und sieht man mit der Kamera, wo man den Krokodil und einmal ist mit auf dem Mädchen, sieht man die Krokodil und Krokodil macht den Mund auf und ist die Kamera in der Mund von Krokodil. Und das mit der Spannung Musik. Tan, tan, tan, tan. Und dann die Mädchen, die Mädchen, zieht der Krokodil kommen und fangen zu schreien. Und dann, dann, dann. Das ist 30 Sekunden lang gesehen ne? Und 30 Sekunden ist also die Zeit einfach weggelaufen von der Zeit, von dem Fluss. Und der Krokodil ist im Arsch. Für mich ist es gut, wenn man ist berührt von der Geschichte, komplett begeistert von, von den Schauspielern. Auch wenn ein sehr berühmter Schauspieler in der Film ist, das jeder kennt, und auf einmal vergisst man, dass er der Schauspieler ist und ist man total gefangen in der Geschichte. Oder selbst kommen die Tränen im Auge und sagen: Alter, das ist schon ein Film, warum weinst du eigentlich? Oder dieser äh, äh, äh, epische Film von, von äh, asiatischen äh, Kino, äh, wo die, das Bild und der, der poetische in der Film ist einfach unglaublich. Es ist schön, die gibt es eine sehr schöne Ästhetik in alles, in der Musik, in der Verfilmung. Und die ganzen Bewegungen von die, die, die Schauspieler und alles. Und die ganzen Gefühle sind da und sie vergessen einfach, auf einmal, dass es ein Film ist. Ein Saint-Jean-Hiver, das ist, das ist das in Französisch, das heißt ein Affe im Winter. Und es ist mit Belmondo, der war ganz und Jean Gabin, die Beziehung zwischen Menschen, zwischen zwei Generationen, die eigentlich. Fast den gleichen Schicksal gefolgt haben und die sich miteinander treffen. Einer der Alt hat sein Schicksal von der Seite her und er der Jungs bringt wieder die Erinnerung von seinem Leben vorher. Und die werden zusammen einen Teil von ihrem Leben äh, mitteilen. Und das ist ein wunderbarer Film, dass ich von diesem Film sehr berührt war. Die ist kennen nicht ganz das Konzept, ich finde es äh, sehr lustig, äh, dass die Leute einfach selbst wählen, äh, was für sie gut ist und das gibt es die Freiheit zu so den Menschen äh, in diesem ganzen Einfluss vom Film und sagen, mit der großen Promotion, äh, dass ein Blockbuster muss gut sein und muss das ansehen und dass auf einmal die Leute sagen, schauen, ein großer Blockbuster wie Fast and Furious, egal wie 1, 2, 3, 4, 6 oder 10.000 ist, das ist immer eine Chance. Und das ist, was ich finde gut beim Q-Test, dass die Leute einfach frei sind zu wählen, was sie wollen für Film und sagen, das ist schlecht. Und sollte die Leute mehr in die Richtung denken und für sich selbst wählen, was gut ist oder nicht, und nicht sich beeinflussen lassen von draußen, von der die Menge her oder von was die Leute, die verkaufen, die Sachen imponieren wollen.